So, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu dem ersten kleinen Trainspotting-Video. Ihr seht hier den Abzweig Mannheim-Ziehbrunnen. Geradeaus ist die Strecke über Ladenburg nach Darmstadt und rechts haben wir die Strecke nach Mannheim-Rangierbahnhof. Von der anderen Seite nähert sich auch schon ein Zug. Es baut sich hier ein Gewitter auf. Ich hoffe, das Wetter hält noch ein bisschen. In diese Richtung geht es dann nach Schwetzingen, Hockenheim bis nach Karlsruhe runter. Und da kommt auch schon was. Sieht nach Nordrax 2 aus. Baureihe 185. Zug. Auch von der anderen Richtung nähert sich ein Zug. Dieses Mal eine 152. Mit ein paar Schrott e -Wagen. Von Richtung Schwetzingen, Hockenheim nähernd, kommen gerade drei Spitzenlichter auf mich zugefahren. Sieht für mich wie eine Trax 3 aus. Nein, ist eine Trax 2. Sehr schön. Und noch eine hinten im Schlepp. Also Korrektur, das waren Drax 2Es, Baureihe 186. Beide von Captrain vorne ziehend hinten als Ersatzlok. Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr Captrain anrufen, falls ihr mehr wissen wollt. Ich bin nämlich gerade geschäftlich hier im Rhein-Neckar-Gebiet. Und dachte mir einfach mal, ich nutze mal den Abend, um ein bisschen an die Strecke zu gehen. Um, weil was soll ich im Hotelzimmer rumliegen, rumsitzen, weil man ja hier so schöne Strecken um die Ecke hat. Ja, Nehme ich euch ein bisschen mit, wer die ganzen vorschau Vorschauvideos und Vorschaubilder schon auf Instagram gesehen hat. Herzlichen Glückwunsch, das ist das Video da dazu. Und äh, ja, kann ich da rein. Mit einer schlechten Videoqualität. Ich habe einen ziemlich guten Ausblick tatsächlich auf die Weichenstellung und hinten auf das Vorsignal, das zeigt aktuell VR0. Die Weichen stehen aktuell noch Richtung Mainheim Rangierbahnhof. Da kamen auch die letzten Züge her. Von der anderen Seite habe ich auch ein Vorsignal im Blick. Das heißt, ich kann zumindest mal zwei Wege einsehen. Die zwei Einfahrsignale kann ich leider nicht einsehen, aber was man daran sehr gut erkennen kann, wir haben links den HV69 Schirm mit einem ZS3 obendran, rechts haben wir dann ein Kompaktschirmsignal da stehen, das wurde nachgerüstet, kann man auch gut daran sehen, dass es noch recht neu aussieht tatsächlich, ebenfalls mit oben dran einem ZS3 und einem Schirm unten dran, das könnte prinzipiell alles sein. Das könnte ein ZS2V und ein ZS3V sein, ähm, könnte prinzipiell auch ein ZS2 sein, kann ich euch leider nicht sagen, aber wir warten einfach mal noch ein paar Züge ab und dann nehme ich euch mit. Von Mannheim Rangierbahnhof kommend sehe ich auch schon wieder ein Spitzenlicht stehend. Die Weichen sind schon umgelaufen. Ich frage mich gerade, was könnte das für eine Lok sein? Hm, könnte eine 151 sein? Wir werden sehen. Also klingen tut es schon mal nicht nach nur 151. <lacht> Das war eine Foslo G1206. Schöne Lok. Fehlt noch als Modell. Nein, hat Pico. Ah. Aber habt ihr das gehört? Ich weiß nicht, wie gut äh, das Handy das aufnimmt. Die Wagen waren extrem leise. Also müssten sehr neu gewesen sein. So, der letzte Zug nähert sich von Hockenheim, dem Sound und dem Spitzenlicht nach auf jeden Fall eine Trax. Ja, der hat wohl noch keine Weiterfahrt. Scheint mir eine 152 zu sein. Die Frage ist aktuell nur, warum hat er keine Einfahrt? Ich gucke mich immer mal wieder um, aber ich sehe nichts von hinten. Jetzt ist das Frostsignal umgesprungen, das heißt in die Gegenrichtung kommt auch gleich ein Zug. So, von der anderen Richtung nähert sich ein Spitzenlicht. eine Trax 1 gewesen sein, mit einem, aber es ist ganz zu. Ja, ist eine 152, doch keine Trax. Habe ich mich vorhin vertan. Kann mir da jetzt jemand erklären, wieso der Zug warten musste? War einfach der Block dahinter noch nicht frei, aber es ist schon 20 Minuten her, dass da ein Zug eingefahren ist. Also wer sich ein bisschen auskennt und vielleicht eine Ahnung hat, wieso jetzt der äh, die 152 hier an dem Signal warten musste, schreibt es mir gerne in die Kommentare, es würde mich gerne interessieren. Oder wenn es keinen Grund gibt, dann wird höchstwahrscheinlich... Entweder der Fahrdienstleiter gepennt haben oder der Block dahinter war besetzt. Naja gut, die Dunkelheit bricht ein. Ich beende hiermit. Äh, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mich gerne wissen. Ansonsten, wir sehen uns. Tschüss.